Zur Ermittlung des Flächeninhalts eines Trapezes wird die Summe aus Grund- und Oberseite halbiert und mit der Höhe des Trapezes multipliziert. Der Flächeninhalt entspricht somit der Hälfte des Produkts der Summe aus Grund- und Oberseite mit der Höhe. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Ermittlung des Umfangs und Flächeninhalts von Trapezen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten-vermitteln-trat.